So Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp doppel oder der Boss hier vom Boss-Channel Number One, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video wirst du erfahren, wie du direkt zum Start von Modern Warfare 2 geile Gameplays spielen kannst. Eine Menge Spaß haben wirst. Und vor allem einfach eine geile Zeit direkt zum Release haben wirst. Von daher, schau dir das Video an. Egal, ob du noch ein Anfänger bist in COD, fortgeschritten bist oder auch schon ein Profi bist, du wirst hier was lernen und auch noch was mitnehmen können. Ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht lange rum und starten direkt mit Punkt Nummer Uno und zwar dem Setup. Das Setup, ich denke mal, viele von euch werden jetzt schon wieder denken, Ah, der will uns jetzt irgendwas Teures andrehen oder hier irgendwas verkaufen. Aber nein, meine Freunde, ich bin nicht gesponsert, ich bin gar nicht. Ich erzähle euch das, was ihr braucht meiner Meinung nach, das was euch den Vorteil gibt und trotzdem nicht allzu teuer ist. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt an mit dem Monitor. Beim Monitor, egal ob ihr auf der Playstation spielt, auf der Xbox oder auf dem PC, ist es meiner Meinung nach wichtig, einen 120Hz Monitor zu besitzen. 120Hz, warum? Natürlich, ich sag mal so, ein normaler Fernseher oder auch die normalen Office-Monitore mit 60 Hertz sind ganz in Ordnung, aber die 120 Hz die spürt man. Man hat besseres Aim, es fühlt sich flüssiger an und es macht auch einfach mehr Spaß zu spielen. Von daher guckt einfach nach einem günstigen Full-HD 120 Hertz Monitor. Sollte nicht allzu teuer sein, ihr seid gut vorbereitet. Natürlich kann man auch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Das steht immer jedem selber offen. Aber ein 120 Hertz Monitor sollte für den Otto-Normalspieler auf jeden Fall ausreichen. Punkt Nummer 2. Was in Modern Warfare 2, wir haben es in der Beta alle gemerkt, besonders wichtig ist, ist der Sound. Und zwar braucht ihr auf jeden Fall ein Headset. Über Boxen zu spielen ist es nicht, meine Freunde. Ihr braucht ein Headset, da braucht ihr auch kein besonderes, teures. Ihr braucht kein Astro, ihr braucht keine Ahnung was nicht, ihr braucht keine Biodynamics. Es langt wirklich ein stinknormales Headset. Guckt euch da einfach an, im Preissegment von 30 bis 50 Euro, sage ich mal. Ihr könnt natürlich überall mehr Geld ausgeben. Aber das ist das, was... Ausreichen sollte. Gibt es gute Dinger? Schaut euch Reviews an. Hauptsache, ihr habt ein Headset auf und ihr könnt in dem Spiel orten wie ein junger Gott, meine Freunde. Punkt Nummer drei: eher was für die, ich sag mal, Controller-Spieler unter euch. Und zwar braucht ihr meiner Meinung nach, um wirklich das beste Potenzial aus euch rauszuholen, einen SCUF-Controller. Und ich meine nicht einen Controller der Marke SCUF ist halt, ich sag mal so das umgangssprachliche Wort für einen Controller mit Pedals. Ich persönlich spiele zwar auch einen SCUF-Controller, aber ihr wisst alle, die Dinger sind turbo teuer. Ich glaube, mein Controller hat um die 250 Euro gekostet. Braucht ihr nicht. Braucht ihr wirklich nicht? Sucht euch da einen Controller mit Pedals. Ich habe zum Beispiel mit einem Naken-Controller gestartet. Ist hier keine Produktplatzierung. Ist ein geiler Controller. Kostet, ich glaube, so 50 bis 80 Euro. Kann man gut mit starten. Ist ein geiles Ding und ist auch nicht schlechter als ein scout controller Fühlt sich halt ein bisschen anders in der Hand. Aber wirklich nicht schlechter. Testet den aus, wenn es euch gefällt. Habt Spaß damit. Ist ein geiler Controller, meine Freunde. Kommen wir zum Punkt Nummer 2. Und zwar Punkt Nummer 2 hört sich erstmal ein bisschen, ja, was soll mir das bringen an oder wie soll ich so geile Gameplays erspielen? Aber das ist ein physischer Aspekt, meine Freunde. Und zwar Punkt Nummer 2 ist, habt Spaß am Spiel. Spielt mit Freunden, habt einfach Spaß dran, genießt die Runden, regt euch nicht zu schnell auf. Auch wenn ihr mal eine schlechte Runde zwischendrin habt, regt euch nicht auf, schmeißt den Controller nicht in die Ecke. Bleibt einfach fokussiert, denkt euch einfach, egal, die nächste Runde, die wird wieder besser. Weil wenn ihr einmal in diesen, ich sag mal, Zyklus kommt, wo ihr euch die ganze Zeit aufregt, dann kann es nicht mehr laufen. Ihr müsst immer entspannt bleiben, euch konzentrieren und probieren, das Beste aus jeder Runde rauszuholen, meine Freunde. Punkt Nummer 3. Schaut euch klassen Klassensetup-Videos an. Ich werde da persönlich auch welche machen für euch, dass ihr da immer auf dem neuesten Stand seid. Aber... Ich meine, ihr kennt es alle, in jedem Call of Duty, was ihr bis jetzt gespielt habt, gibt es Waffen, die sind einfach scheiße, die sind anderen Waffen unterlegen, von der Time to Kill, vom Movement oder anderen Sachen, deswegen schaut einfach auf YouTube bei eurem Lieblings-YouTuber, hey, welche Waffe ist zum Start von Modern Warfare 2 überlegen, mit welcher Waffe kann man am meisten rausholen und welche Waffe macht auch am meisten Spaß zu spielen. Ich meine, man kann das auch selber immer ein bisschen rausfinden. Aber ich denke mal, falls man sich da ein bisschen Feedback auf YouTube holt, macht man A, nichts falsch, man unterstützt B, sein Lieblings-Content-Creator. Und C, ist man dann auch versiert. Man kann auch in den Kommentaren immer ein bisschen diskutieren, welche Waffe jetzt geil ist, welche Waffe nicht so geil ist. Und damit macht man auf jeden Fall nichts falsch, und man ist bestens vorbereitet für das neue Game. Punkt Nummer 4 ist etwas sehr, sehr Ähnliches. Und zwar schaut euch Gameplay an. Von guten Spielern, da kann ich euch natürlich nur mich empfehlen, meine Freunde. Schaut euch Gameplay an, wie spielt man das neue Modern Warfare. Viele sagen, ich habe mir Videos angeschaut, man kann nicht rushen, man kann nicht reinpushen, man stirbt nur, die Time to Kill ist zu kurz. Aber das ist nicht so, man muss nur etwas schlauer spielen. Schaut euch da einfach Videos an, wie man es machen kann, lasst euch inspirieren, seid einfach fit dabei und es wird bei euch genauso laufen wie bei euren Lieblings-Youtubern. Punkt Nummer 5. Auch etwas underrated und ich sag mal in der Szene vor allem nicht so, ja, was durchgesetzt wird, aber trotzdem sehr wichtig ist. Und zwar seid vor allem geistig. Wie aber auch körperlich fit, meine Freunde. Erstmal geistig. Was mache ich mit geistig fit sein? Schlaft genug, seid fit. Das holt viel aus euch raus. Und körperlich fit, meine Freunde, habe ich hier was für euch. Holt euch geile Kurzhanteln. Geht damit, meine Freunde, ins Training. Pumpt ein bisschen die Bizeps auf. Sieht natürlich erstens immer geiler aus und zweitens habt ihr dann den Controller fester in der Hand. Ihr seid kredibiler und immer ready für die Gunfights, meine Freunde. Und ich würde sagen, das ist wirklich alles, was ihr zum Start von Modern Warfare 2 braucht. Und zwar habe ich noch einen kleinen Freestyle für euch vorbereitet. Deutsche YouTuber wissen Bescheid, es ist wie bei Adele. Die fetten Jahre sind vorbei. 2022, ihr seid Schmutz von gestern. Zeit, was man dem Boss wieder die Luft zu fächert. Und damit will ich sagen, viel Spaß. Euer EMPW, der Boss, ist aber bitches. No homo zu dem School.